Also ich bin der Villa Meister bei 25 und bin in der Ausbildung zum Automobilmechatroniker bei der Emil Frey Nord. Ich glaube, wir haben einen sehr grossen Standort und vertreten sicher mehr Marken als gewisse andere Emil Frey Standorte und haben darum ein sehr versiertes Team und versierte Mechatroniker und auch ein versiertes Wissen durch das, was einem sicher im momentanen und einem späteren Jobleben von Vorteil ist. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, sehr viel Gefallen an praktischer oder handwerklicher Arbeit empfinde, äh, plus haben wir da natürlich trotzdem Kombination dann zu der Hirnarbeit, also dass man trotzdem noch ein bisschen denken muss und eigentlich das miteinander verbinden kann und sehr viel äh, so Problem-Solving ist, äh, bei Diagnosen zum Beispiel, wo man dann nachher eben die Ursache für das Problem muss finden muss. Und das haben wir natürlich sehr oft vor allem bei der modernen Fahrzeug, wo sehr sehr viele elektrische System verboten sind. Ich mache meine Lehre da, weil ich sehr herzlich willkommen kaiser wurde, bin, wo ich da biegen Schnupper, also ich habe sehr sehr schnell nach meiner Bewerbung eigentlich einen Schnuppertermin bekommen und habe mich super mit anderen verstanden, wenn ich hier geschafft habe, ich habe mich sehr wohl gefühlt, sehr familiär auch und habe auch sehr schnell auch dann hatte ich äh, das Lehrvertragsgespräch gehabt und auch relativ schnell meinen Vertrag unterschrieben unterschreiben. Darum muss eigentlich sagen, so wie so irgendwie meine erste und letzte äh, ardo was das auch belangt, ja.